Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Namah Shvaya Om. Namaste. Mein Name ist Elena Josef Engelbrecht und ich unterrichte seit mehr als zehn Jahren Hatha Yoga in der Volkshochschule Leipzig mit Körper, Geist und Seele. Und wie Sie das zu jedem Yoga-Lehrer gehört, mit Stimme, mit Händen und wenn es sein soll auch mit Füßen. Ja, warum unterrichte ich Yoga? Weil es eine Erfüllung ist, das Gute und das Schöne weiterzugeben, was man selbst erfahren hat. Warum unterrichte ich in der Volkshochschule? Weil die Volkshochschule die beste Voraussetzungen hat, für Dozenten und für Teilnehmer. Ich bin gerne dabei und ich möchte weiter hier meine zahlreiche Yogaschule unterrichten. Und hier zeige ich einige Asanas, bitte nicht erschrecken. Bitte nicht erschrecken. Es sieht äh, ja, erschreckend aus, aber es macht Spaß und es ist die Leichtigkeit des Seins. Also so wie ich sitze, dann komme ich in Schmetterling, dann verwandle ich mich in eine Schildkröte und Kräfteübung, Asana. Und in der Seil soll auch mal ein.